Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ein Klicker-Simulator-ähnliches Level-System in Roblox Studio macht. Hier oben seht ihr meine XP-Leiste. Wenn ich jetzt dieses Beispiel-XP-Tool auswähle und klicke, seht ihr, kriege ich 15 Erfahrungspunkte dazu und man levelt hier schön ab. Oben in den Stats sehe ich mein Level, meine Erfahrungspunkte und ich kann klicken und dann geht halt meine XP-Bar hoch. Und das zeige ich in diesem Video. Zuerst basteln wir das GUI, das mache ich ja mal ganz schnell. So, hier haben wir das GUI ja mal erstellt. Ist einfach ein Screen-GUI, darin befindet sich ein Frame... Den könnt ihr platzieren, wo ihr wollt, so groß machen, wie ihr wollt. Da drin befindet sich. Noch ein Frame, den habe ich XP-Bar genannt. Der ist genauso groß wie der andere Frame. Man kann ihn hier halt länger und kürzer machen. Das tut dann nicht zur Sache. Genau diesen Frame habe ich nochmal kopiert. Habe ihn XP-Bar-Indicator genannt. Und habe den etwas dunkler gemacht. Das hier müsst ihr gar nicht machen. Das ist so ein extra Step, der der XP-Bar nochmal ein bisschen mehr Leben gibt. Und dann ist da noch ein Label, das oben drüber ist. Auch in derselben Größe wie der Frame. Ich habe es ein kleines Stückchen weiter nach oben geschoben. Aber an sich unwichtig. Wichtig ist, dass ihr bedenkt, dass der XP-Bar-Indicator Z-Index 1 ist, die XP-Bar Z-Index 2 ist und das Label Z-Index 3 ist, dass sie auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden und nicht falsch gegenseitig überlappen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Label auf Z-Index 1 stellen würden, seht ihr ist das auch einmal da drunter. Deswegen kommt das x 3. Hier habe ich dann noch Sachen wie eine Stroke hinzugefügt, Corner, könnt ihr alles machen, stylen, wie ihr wollt. Und dann habe ich hier schon das Level gui Script. Da ist noch nichts drin. Dazu kommen wir aber jetzt. Ich werde wieder mit Profile Service arbeiten. Wenn ihr ein anderes System habt, dann nehmt euer anderes System. Zuallererst gette ich den Service Players, damit ich auch den aktuellen Spieler kriegen kann. Dann holen wir uns die Umgebung. Das mache ich auch einmal ganz schnell. So also einmal hier der Frame. Das ist halt Script.Parent, also der Background Frame hier. Dann XP Bar, XP Bar Indicator. Den müsst ihr, wie gesagt, nicht machen. Und das Label. Als nächstes müssen wir uns noch die Values holen. Ich nutze der Einfachheit halber Leader Stats. Ihr könnt euch die Values auch anderweitig holen über Remote Events oder sonstiges. Das steht euch frei. Dementsprechend haben wir hier den Local Spieler. Player Players, Local Player. Die Leader Stats. Spieler.waitforsche Leader Stats. Ihr müsst, wenn ihr nicht mit Leader Stats arbeitet, sondern mit Remote Events natürlich euch die Remote Events holen. Und Level Value sind dann halt die Level in den Leader Stats. Wie gesagt, wenn ihr nicht mit Leader Stats arbeitet, macht euer eigenes Ding. Jetzt schreiben wir eine Funktion um das GUI zu updaten. Die heißt dann Update GUI. Ich mache das einmal ganz schnell. So ungefähr wird das dann aussehen. Als erstes holen wir uns den Wert der Experience, die angezeigt werden soll. Wenn wir es mit LeaderStats machen, nehmt ihr den Experience ExperienceValue.Value. .value. Dann noch den äh, Wert der erforderlichen Experience. Ich mache dazu kein extra Value. packe das deswegen in die Attributes von diesem Value. Ihr könnt es so übertragen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch äh, gerne noch einen weiteren... Required Experience Value in die Leader-Stats packen. Und dann müssen wir natürlich den Label-Text, also der Text, der hier drauf steht, bearbeiten. Und den bearbeiten wir zu Label.Text ist gleich Experience... Punkt Required Experience. Also in dem Fall sind es jetzt 1000 von 1000. Das werden dann halt die XP sein, die er braucht für ein vollständiges Level. Dann berechne ich einmal die Ratio aus, indem ich genau das hier ausrechne. Experience geteilt durch Required Experience. Many Ratio größer ist als 1... Dann haben wir auf jeden Fall ein Level-Up. Wir warten einmal kurz, dass die Daten auch wirklich abgedatet sind. Ihr könnt den Welt weglassen. Ich mache den nur zur Sicherheit hier rein. Und dann updaten wir das GUI nochmal und return. Falls die Ratio nicht größer ist als 1, aber kleiner ist als 0,05, dann setzen wir die Ratio auf 0,05, weil Roblox hat, wenn man mit abgerundeten Ecken arbeitet, ein Problem mit dem Clipping. Wenn ich jetzt zum Beispiel die XP-Bar auf 0,001 packe. Dann seht ihr, klippt ihr so dämlich rüber. das wollen wir gar nicht. Deswegen habe ich hier diesen Mindestwert reingepackt, den die XP-Bar immer anzeigen wird. Und jetzt sagen wir, neue Size ist gleich like UDEM 2.new, die Ratio, 0,1,0. Weil das ist dann halt der Wert der Größe von dieser XP-Bar. Sprich, hier äh, der Value, in dem Fall, in diesem Beispielfall ist es jetzt 0,6, dann 0,0,1,0. Und dann wird die Bar getween, also XP-Bar, Doppelpunkt, train size neue Size, enum.easingdirection.inout, enum.easingstyle.sign und dann 0,7. Die xp braucht dann 0,7 Sekunden, um auf ihre neue Position getween zu werden. Und ich setze auf true, das bedeutet, falls sie jetzt mehrfach hintereinander geupdatet wird, soll das auch durchlaufen und nicht irgendwie komisch haken und stehen bleiben. Also wichtig ist, dass ihr dieses true habt. Wenn ihr diese enums nicht macht, sondern nil schreibt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber hier schreibt auf jeden Fall true rein, sonst habt ihr ein verbugtes verbuggtes GUI. Und dann mache ich dasselbe noch mit den XP-Bar-Indicator, nur dass ich hier die treen auf 0,1 setze. Das bedeutet, der XP-Bar-Indicator ist schneller als die XP-Bar selbst. Als allerletztes müssen wir das Ganze noch einmal callen. Direkt zum Anfang, wenn das GUI da ist, sagen wir hier einmal Update GUI. Und zwischendurch müssen wir natürlich noch gucken, wenn sich die XP changen, dann muss das auch geupdatet werden. Das mache ich hier mit dann xp -Value Changed einen Augenblick. XP, Value, Punkt, Changed, Connect, Function, Eigenschaft, wenn keine Eigenschaft gechanged wurde oder die Eigenschaft nicht der Value ist, dann Return, End, weil dann ist es uns egal. Andernfalls Update GUI. Jetzt haben wir das ganze GUI fertig. Als nächstes brauchen wir noch das Level-System, damit wir auch zeigen könnten, dass dieses GUI funktioniert. Dafür gehen wir hier in den Server Script Service und ich füge da meinen klassischen Datenmanager wieder hinzu. Ich habe den hier einmal in meiner Toolbox drin, da ziehe ich den heraus, ziehe den in den Server Script Service rein. So, und den solltet ihr so auch schon kennen. Den habe ich in mehreren Videos gezeigt, oben auf dem i natürlich verlinkt. Einfach ganz normales Profile Service Template. Das hier ist exakt derselbe Datenmanager, den ich auch in meinem eigenes Roblox-Spiel-Erstellen-Tutorial gezeigt habe. Falls ihr das genauer sehen wollt, ich scroll hier einmal durch, damit ihr es euch abschreiben könnt, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nutzt euren eigenen Datenmanager, weil uns geht es ja erstmal ums Level-System, das wir jetzt integrieren. Wichtig ist, dieser Profile Service, den ich hier require, der ist hier drin, das ist Profile Service. Habe ich ein ausführliches Video zu Profile Profile Service gemacht, das braucht ihr nicht abcoden, das zieht ihr euch einfach raus. Aus der Toolbox heißt Profile Service von Lolaris. So im Datenmanager werden wir jetzt im Profile Store umbenennen. Den nenne ich nämlich jetzt mal nicht Spielerdaten, sondern ich nenne ihn Level System. So. Und das Template werden wir auch bearbeiten. Ich packe in das Template einen neuen Table rein, den nenne ich auch Level-System. Ist gleich ein Table. Und in den Table packen wir dann unsere drei Werte rein, die wir speichern wollen. Und zwar das Level vom Spieler, die Experience vom Spieler und die Required Experience fürs Level Up. Also das erste Level ist Level 1. Spieler starten mit 0 Experience und brauchen 50 Experience für ein Level Up. Ihr könnt hier auch einen anderen Wert nehmen. Aber dieser Wert ist jetzt ein Platzhalter, weil wir machen da eine Rechnung draus damit wir nicht für jedes einzelne Level uns die required experience einfallen lassen müssen. Jetzt kommen wir in die Funktion do something with the loaded profile und hier haben wir schon die -Sets, die erstellt werden, aber diese zwei Values, die ich hier habe, die werde ich umschreiben, weil die will ich anders haben. Mache ich kurz. So, ich habe den ersten Wert jetzt umbenannt in level value, ist ein int value, heißt einfach nur level und der kriegt seine Daten natürlich aus profile.data.levelsystem.level, sprich wird ist halt das Level hier. Und dasselbe dann noch mit XP-Value. Und hier haben wir noch einen extra Punkt. XP-Value, Doppelpunkt Z-Attribute. Required Experience, Profile Data Level System, Required Experience. Das bedeutet, für diese Required Experience hier mache ich keinen extra Leader-Stats-Eintrag, sondern ich setze einfach den Attribut in diesen Value rein, damit das nicht extra noch in den Leader-Stats angezeigt wird, aber die Daten trotzdem repliziert werden. So, und jetzt funktioniert natürlich unsere, unser Loop hier nicht mehr. Den updaten wir auch einmal kurz. So, ich habe hier bei Task.Grade dieses 0,1 rausgenommen, damit das aktiv aktualisiert wird, weil wir vielleicht hier ja ein bisschen aktueller sein wollen von den Werten her. Und dann haben wir hier Level Value Punkt Value ist gleich das. Also dasselbe wie hier. Dasselbe wie hier. Und hier schreiben wir auch dasselbe hin wie hier. Damit werden die Level schon mal gespeichert geladen und aktualisiert in den Leader Stats. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Funktion für Level Up und fürs Experience geben. Ich scroll hier nach unten und schreibe die hier unten hin. So, hier haben wir die Funktion zum Experience Adden. Ich mache mal ein bisschen Abstand. So, Datenmanager Doppelpunkt Add Experience. Wir nehmen den Spieler rein und die Experience, die wir hinzufügen wollen, wenn der Spieler oder die Experience nicht hinzugefügt wurden oder die Experience gleich null sind, dann brechen wir ab. Bringt uns da nichts. Ihr könnt da gerne Error reinschreiben. mache ich nicht. Dann holen wir uns das Profil ist gleich Self.Profile Spieler. Wenn kein Profil da ist, dann zurück, dann bringt es uns auch nichts. Und jetzt rechnen wir erstmal die Rest-Experience aus. Und die rechnen wir aus, aus den erforderlichen Erfahrungspunkten und den schon vorhandenen Erfahrungspunkten. Also erforderliche Erfahrungspunkte minus vorhandene er Erfahrungspunkte sind gleich die restlichen Erfahrungspunkte, die wir noch zum Level-Up brauchen. Wenn wir mehr Experience hinzufügen, als wir brauchen fürs Level-Up, dann callen wir die Funktion Level Up mit dem Spieler und halt den übrigen Experience. Einmal Experience minus Rest Experience, halt das, was wir an Überschuss dann haben und returnen. Falls wir kein Level-Up haben, dann fügen wir einfach die Experience hinzu mit einem Plus ist gleich Experience. Jetzt müssen wir noch die Level-Up-Funktion schreiben und die wird auch ganz einfach. So, Datenmanager, Doppelpunkt Level-Up, Spieler und Überschuss-Experience. Wenn kein Spieler oder keine Überschuss-Experience, dann Return End. Wenn das Profil nicht, dann Return End. Und jetzt sagen wir Profil.Daten.LevelSystem.Level plus gleich 1. Profil.Daten.LevelSystem.Experience ist gleich 0. Experience. Und jetzt kommt die Funktion, die sagt, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir eigentlich fürs nächste Level ab. Und dabei habe ich mich jetzt entschieden für unser Level minus 1 mal 50 plus 50. Das bedeutet, ihr braucht für jedes Level 50 Erfahrungspunkte. Das scale ziemlich linear und ist dementsprechend jetzt nicht so krass. Vielleicht könntet ihr hier so ein zum Quadrat oder so... Hinschreiben, aber ich lasse es erstmal so. Ich lasse die Formel erstmal so. Ihr könnt euch hier eine andere Formel einfallen lassen, wie es halt be besser für euch ist. Das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich die Formel ausdenke, wie viel Erfahrungspunkte für ein neues Level erforderlich sind. So, und dann können wir nochmal die Funktion Self-Add-Experience mit den Überschuss-Erfahrungspunkten. Die werden nämlich weitergetragen und an einfach wieder hinzugefügt. Und falls wir dann so viel Erfahrungspunkte hinzugefügt haben, dass wieder ein Level up kommt, dann kommt halt das nächste Level up. Das heißt, das hier ist ein Loop, der so lange hin und her pingpongt, bis wir das Level erreicht haben und die Erfahrungspunkte hinzugefügt wurden. Und ich packe das in eine Core-Routine für den Fall, dass das ein ziemlich langer Loop ist. Und wir printen hier unten einmal Level-Up. Einfach nur um zu sehen, dass wir ein Level-up haben. Wir sehen es aber dann auch oben in den Leader Stats. Aber wenn ich jetzt das Spiel starten würde, würde noch gar nichts passieren, weil dieser Datenmanager hier noch gar nicht required wird. Und dafür mache ich jetzt einfach mal ein ganz normales... Tool, wie man es aus Clicker-Simulatoren kennt, dass man und na, viele Clicker-Simulatoren nehmen gar keine Tools mehr, aber wir machen ein Tool. Dafür füge ich zum Workspace ein Tool hinzu, füge zu dem Tool ein Part hinzu. Nenne das Part dann einfach Handle. Gib den Part Can collide, false, Und damit haben wir ein wunderschönes Tool. Jetzt fügen wir hier nochmal ein Script hinzu. Kein Local Script, sondern ein Script, weil ich möchte direkt auf den Datenmanager zugreifen. Und hier schreiben wir ein ganz kleines Script rein. Als erstes holen wir uns die Conny Library und Players. die Library wisst ihr Bescheid. Wenn ihr sie nicht nutzen wollt, dann guckt rein und nehmt euch die Funktion raus, die wir davon benutzen. Dann holen wir uns die Umgebung und den Datenmanager. Das bedeutet hier einmal localTool ist gleich script.parent.parent, .parent, weil das Script hier drin ist. Wenn das Script hier drin wäre, wäre es nur .parent. Und der Datenmanager ist gleich require game. Doppelpunkt Get Service, Server script Service. Und im ServerscriptService finden wir das First Child namens Datenmanager. Wenn es anders heißt, heißt es bei euch anders. Jetzt... Nehmen wir noch eine Funktion, die ich beim Banhammer tutorial einmal schon so gecodet habe. Und zwar die GetOwner-Funktion. Local Function GetOwner. Return if tool.parent.name ist gleich Backpack. Then tool.parent.parent. Else players. Doppelpunkt zu from Character. Tool.parent. Und dann noch die Funktion, wenn man mit dem Tool einfach klickt. So. Tool.activated. Doppelpunkt Connect. Function. Localspieler ist gleich GetOwner. If not Spieler. Or not Conny Library. Doppelpunkt Spieler.name. XP Tool Debounce, 0.1 then return end. Und dann sagen wir einfach Datenmanager, Doppelpunkt, add experience Spieler Und dann habe ich hier mal einen sehr hohen Wert genommen, einfach um es gleich zu testen. Der Gatekeeper ist einfach nur eine Debounce-Funktion, die 0,1 Sekunden wartet, bevor man nochmal klicken kann. Ihr könnt den Debounce auch komplett weglassen, dann könnt ihr so viel spammen, wie ihr wollt. Aber ich habe jetzt 0,1 Debounce reingepackt, weil Debounce immer ganz schön ist und ich habe den XP-Tool-Debounce genannt in diesem Spiel. Und damit wäre dieses Script hier auch schon fertig. Wir müssten jetzt nur noch das Tool umbenennen damit wir wissen, was es ist. Und zwar das XP-Tool. Dann gehen wir auch auf Tool-Tipp, schreiben da auch XP-Tool rein. Sagen, can be dropped is false. Und ich packe dieses Tool dann ins Starter-Pack rein, damit wir das jederzeit, wenn wir zum Spiel hinzugefügt werden, auch bekommen. Jetzt drücke ich mal auf Play und komme ins Spiel rein. Ihr seht, die Experience-Bar ist jetzt bei 0 von 50. Trotzdem ist hier schon ein bisschen was drin, weil es sonst hässlich klippt. Dann haben wir hier noch Level 1, Experience 0. Das bedeutet, das hat auch funktioniert. Wenn ich jetzt das Experience Tool nehme und einmal klicke, bin ich auf einmal Level 65, habe 2578 Experience. Und wenn ich nochmal klicke, geht das auch so weiter und ich kann hier Spam klicken. Es funktioniert. Sieht natürlich komisch aus, weil ich jetzt so richtig krass overpowered bin. Also gehe ich nochmal auf Stopp. Das war jetzt nur zum zeigen. Ich gehe wieder rein ins Starter Pack, in das XP Tool, in den Handle, in den Script. Vielleicht nennen wir das auch ein XP Tool Script. Damit wir, falls wir einen Error bekommen, wissen, von wo das kommt. Machen Doppelklick hier rauf. Und dann ändern wir das einfach mal zu 15 Experience pro Klick. Speichern wir. Gehen wieder auf Play. Und jetzt ist das Tool auch ordentlich gebalanced. Jetzt kriege ich pro Klick hier 15 Experience. Und seht, Klick. Und dann geht erstmal dieser Indikator hoch. Und dann geht die andere Bar hinterher. Das sieht halt schöner aus. Was man jetzt noch machen könnte, wäre gucken, wenn es ein Level Up ist, dass der Indikator trotzdem erstmal voll geht, bevor er ausgeht. Weil momentan ist es so, wenn ich jetzt klicke... Geht da direkt runter, ohne vollzugehen. Man könnte natürlich auch gar keine Tweens verwenden für das GUI, sondern einfach immer live die äh, Position updaten, aber dafür die Zahl in den Leader-Stats das ist nämlich auch ein, äh, eine Möglichkeit, die viele Spiele und Simulatoren auch machen, dass man die Zahl tweent, weil aktuell geht die Zahl ja direkt auf den Wert, den man haben möchte. Und ihr kennt es schon aus alten Roblox-Spielen, dass die Zahl normalerweise so hochgetween wird. Das macht ihr mit dem train service Ein Video zum train service ist oben auf dem i verlinkt. Falls ihr weitere Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!